Im Jahre 1284 war ich in Hameln, um die Stadt von den Ratten mit meiner Flöte zu befreien. Die Bürger bezahlten mir aber nichts dafür und ärgerlich ging ich weg. Und was jagt der moderne Rattenfänger in unserer heutigen Zeit? Und so ist unser Alltag. Im Büro. Hallo? Ja, ich schreibe gerade den Brief. In zwei Minuten komme ich Auf der Straße. Hallo? Ach, schau mal, ich schreibe gerade aus. In der U-Bahn. Und in der Familie. Jetzt alle Geräte weg, wir müssen essen. Nein? Mutti. In meiner Bankfiliale funktionieren die Computer nicht mehr. Das Geld ist vom Video verschwunden. Machen Sie etwas bitte. Lieber Vater, ich muss meine Doktorarbeit beenden, aber mein Computer ist kaputt. Ich muss eine Lösung finden. Herr Bürgermeister, mein Reisebüro muss ich schließen. Die Kunden beschweren sich. Ich verstehe. Es handelt sich um eine allgemeine Situation, die die ganze Stadt betrifft. Wir müssen nach einer manuellen Lösung suchen. Bekanntmachung! Heilig vom Bürgermeister! Hallo, eine große Belohnung! Danke schön, sie ist gekommen! Hallo, wichtige Bekanntmachung, bitte! Was? Informatik Zusammenbruch. Beloh Belohnung 5000. Das schaffe ich. Ja, fantastisch. Geben Sie bitte nur den Schaden sehr schnell. Wenn ich sofort machen und dann hole ich meine Belohnung ab. Leute, das in, in der Guten ja. Tag. Ja, ich bin will willkommen, meine Brunnen zu holen. Ja, ja. Wir geben Ihnen 1.000. Sie hatten ja nicht so viel Arbeit und unsere Stadtkasse ist leer. Sie hatten 5.000 versprochen. Wie will ich? Eine halbe Stunde später. Warten Sie. Wie geht wohl die Geschichte zu Ende?